Herzlich Willkommen, mein Name ist Günter Strobel. ich bin der Kontexter. In dieser Folge geht es um das Thema Haltung. Der Mensch handelt und trifft Entscheidungen und er wirkt so, wie er im Moment ist, durch sein Auftreten. Der Mensch kommuniziert und ist über die Kommunikation und Interaktion mit seiner Umwelt mit den anderen Menschen verbunden. Er macht das mit seiner im Moment vorliegenden Haltung. Was bedeutet nun Haltung? Haltung drückt aus, wie ich für etwas stehe. Sie kann über Eigenschaftswörter verbalisiert werden. Die äußere Haltung wirkt in der Kommunikation und Interaktion. Die innere Haltung ist mit der Autonomie des Menschen verbunden. Haltung bezieht sich immer auf ein Thema. Welche Haltung habe ich als Mensch zum Beispiel zum Thema Natur, Lebensmittel, zur Arbeit, zur Wirtschaft, zum Geld, mir selbst gegenüber, zum Leben, zum Tod? Ist eine Haltung verinnerlicht, lenkt sie mein Handeln ganz automatisch, ohne dass ich in der Situation darüber nachzudenken brauche. Und sie lenkt auch, wie die Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen abläuft. Die Arbeit mit dem Haltungsraum ist ein tiefgehender und substanzieller Prozess. Er benennt und erforscht das Wie zu einem Thema. Der Haltungsraum kann eine Richtung haben, die der Mensch und eine Gruppe auch bei anderen verwandten Themen beibehält. Beim Kontexten geht es nun darum, die innere Haltung mit der äußeren Haltung zu verbinden. Habe ich zu einem Thema eine eindeutige Haltung und Position, dann ermöglicht das Kongruenz. Konkurrenz ist wenn ich mich in jedem Moment so entscheide, dass ich im Außen kommuniziere, was meinem inneren Erleben entspricht. Der Kontext ist mit einer Haltung unterwegs, die man als verbindend, kommunikativ und wohlwollend beschreiben kann. In meiner Arbeit bin ich klar, ehrlich und herzlich. Jede Haltung zeigt sich im Austausch mit anderen. Wie wir in der Welt stehen, hat viel damit zu tun, wie wir von anderen gesehen werden. Die Haltung tragen wir immer mit uns. Sie strahlt aus und entfaltet ihre Wirkung, wenn wir handeln und kommunizieren. Auf diese Weise sorgt jeder Mensch für ein Klima, in dem sich auch andere Menschen bewegen. Im Miteinander können so ganze Klimazonen entstehen. Möglicherweise ist jetzt das Interesse geweckt, zum Beispiel sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder mit dem Menschen- und Weltbild des Kontextens.